Die Seele ist den Leuten heilig. Der Körper ist schmutzig. Wie ist das möglich? Ja? Das ist es, was wir getan haben. Ist es nicht so? Zu sagen, Gott ist heilig. Die Schöpfung ist schmutzig. Wie ist das möglich? Alleine der Gedanke an Gott ergab sich dir nur, weil du die Schöpfung gesehen hast, oder nicht? Als du geboren wurdest und deine Augen öffnetest, hast du dich umgeschaut. So viel Schöpfung. Bevor du hierher kamst, ist so viel passiert. Offensichtlich hast du es nicht erschaffen. Also dachtest du, da muss ein Schöpfer sein. Das ist, wie du zum Schöpfer kamst, oder nicht? In dem Moment, als du dachtest, es muss einen Schöpfer geben. Weil du menschlicher Form bist, dachtest du, es muss ein großer Mann sein. Ein kleiner Mann wie ich kann das alles nicht schaffen. Es muss ein großer Mann sein. Nur zwei Hände. Wie kann er so viel erschaffen? Es müssen acht Hände sein, oder nicht? Oder etwa nicht? Wenn du ein Büffel wärst, würdest du tatsächlich denken, Gott ist ein riesiger Büffel. Ist es nicht so? Ja oder nein? Geh und frage einen Büffel und du verstehst, ein Büffel wird darauf bestehen. Gott ist ein riesiger Büffel. Vielleicht mit vier Hörnern. <lacht> Kennt ihr Idi Amin? Habt ihr von Idi Amin gehört, dem Mann aus Uganda? Idi Amin erklärte, Gott ist schwarz. Ich stimme ihm zu. Wenn ein Weißer einen weißen Gott haben kann, warum kann ein Schwarzer keinen schwarzen Gott haben? aber diese beiden Menschen sind verwirrt. Wir wissen, Gott ist braun. You know. Weil er uns besucht hat, wisst ihr? Vor einiger Zeit sprach ich zu einer Gruppe von Leuten in Nashville in Tennessee. Und ich erzählte ihnen einen Witz. In dem Witz verwies ich nur auf Gott, als ihn. Sofort standen ein paar Damen auf. Glaubst du, dass Gott ein Mann ist? Ich wusste, wo das hinführt. Ich sagte, schaut, ich schaut, ich erzähle euch nur einen Witz. Das spielt keine Rolle. Du hast ihnen gesagt. Glaubst du, dass Gott ein Mann ist? Sie nahmen die Witze sehr ernst. Nun argumentieren Frauen, Gott könnte eine Frau sein. Solche Probleme gibt es nur in diesen Kulturen. In Indien haben wir einen Manngott, wir haben eine Frau Gott, einen Kuhgott, wir haben einen Affengott. Jede Art, krabbelnde, Kriechende, Fliegende, weil wir alle Probleme der Zukunft vorhergesehen haben. Ciao. Als der Mann die mächtigste Kraft auf dem Planeten war, war der Mann selbstverständlich Gott. Jetzt gewinnen auch die Frauen an Macht. Also fragen die Frauen, warum? Warum kann es keine Frau sein? Also nehmen wir an, morgen gewinnen die Hunde an Macht, was sie tun, dann werden die Hunde fragen, warum nicht ein Hundegott? Eigentlich ist die Schreibweise auch nahe, weißt du? Er scheint näher dran zu sein als ihr, oder nicht? Also deine Vorstellung von Gott ist einfach eine übertriebene Version von dir selbst, oder nicht? Deine Vorstellung von Gott ist nur eine übertriebene Version von dir selbst. Schau, du bist noch immer nicht dazu fähig, dich selbst zu definieren, oder nicht? Welche Definition du dir auch immer auferlegst, sie stimmt nicht. Keinerlei Definition, die du dir auferlegst, reicht dafür aus, um diesen hier zu beschreiben. Wenn dieser kleine Teil der Schöpfung so ist, die Quelle der Schöpfung, wie willst du ihr eine Definition geben? Du kannst sie nicht definieren. Du kannst sie nicht verstehen. Du kannst dich nur darin auflösen. Du kannst es erfahren. Du kannst es niemals wissen. Du kannst kein Wissen daraus machen. Welches Wissen du auch immer hast über Gott, ist einfach reiner Blödsinn, kultureller Blödsinn. Je nachdem, in welcher Kultur du lebst, diese Art von Gott hast du, oder nicht? Es kann nur erlebt werden. Erleben bedeutet nicht, dass du es essen oder es anfassen kannst. Nein, du kannst es nur erleben, indem du dich daran auflöst. Da ist kein anderer Weg. Also suchen wir nur nach Methoden der Auflösung, sodass wir etwas erleben können, das weit größer ist als wir selbst.